Neun Mädels, neun Jungs, ich bin gerade auf Tournee mit Electric Hallboy. das ist Daniel von Electric bist du, guten Tag? sag mal, wer du bist. Ich bin der Daniel von Electric Hallboy. Ja, was machst du denn so bei Electric Cowboy? Die spielen und, und mach... äh, die Produzentenaufgabe übernehmen. Ach so. Song schreiben, cool. Instrumentale schreiben, ja. Musik machen, ja. Musik machen. Ja, das sehen wir jetzt. Schön. Wäre geil fürs Intro. Ist eine geile Melodie, ne? Das brauchen wir jetzt. Das, das nehmen wir jetzt auf direkt. Komm. Und dann speeden wir das ab. Ja, ja. <lacht> Erstens, hau nochmal bitte. Nee, den... Was äh, de, de, de, de, de, de. okay, ja. hast du gerade gesagt? Ähm, okay, Wenn der Kalle nicht hier wäre, mhm. würde ich sagen, könnte auch ein Eskimo-Hit werden. Äh, wie ja? ja. Aber machen Kann, wir ja gerne. Kannst du noch mal abspielen, einfach für die Fans? Oh. Cool. Ja, wir sind gerade noch in äh, wo sind wir hier? Hannover sind wir gerade. Aber wir beide haben was vor zusammen. Was haben wir vor? Wir machen Musik. Machen wir Musik. Machen weiter. Da wo wir mit Castro Spanner aufgehört ja. haben. Ja. Wir haben gedacht, das Ding ist so gut eingeschlagen, das hat so Spaß gemacht, auch zu produzieren tatsächlich. Das voll ne? mega. Dass wir jetzt äh, gemeinsame Sachen machen. Äh, ein kleines äh, Plättchen, ne? so eine EP, ein paar Songs. Wann? Wissen wir noch nicht genau, aber äh, wir sind schon am ersten Song dran. Der Daniel, der ist natürlich auf Tour auch, ich hab, äh, auch ich aktiv. Hab, ja. Ich habe schon mal gebaut und ich würde sagen, wir können mal reinhören. Ja. Ich finde ja, ja wunderbar. Gut. Ja, super. Ja, geil. Ja, ja, also, ne, wenn ihr mehr wollt, ja. dann bleibt einfach dran. machen ja. so, wir gehen? Oder? Ja. ja, ciao.